Mein Name ist René Strücker. Ich bin jetzt im dritten Semester hier an der TU im Q-Master für E-Technik und Informationstechnik. Ähm, vorher habe ich bereits mein Diplom, mein Master gemacht im Bereich Mikrosystemtechnik. Was haben Sie nach Ihrem ersten Studienabschluss gemacht? Ich war zwei Jahre hier in Berlin tätig im Bereich Medizintechnik und habe mich dann selbstständig gemacht als Dozent. Und habe dann lange Jahre als Dozent gearbeitet und habe dann war festgestellt und hat auch das Feedback bekommen von meinen Schülern, die dann gesagt haben, es ist gut, ja, gucken Sie sich mal um, ob Sie das nicht irgendwo anders machen können, in der Berufsschule. Und aufgrund dessen habe ich mich dann auch umgeguckt und dann die Sanktuch gefunden. Warum haben Sie sich für den Q-Master und das Berufsschullehramt entschieden? Also das hat auch damit zu tun, dass ich jetzt, wenn ich, mich, wenn ich hier zum KuMaster master gehe, auch viel angerechnet bekomme von meinem vorherigen Studiengang. Das heißt, ich muss gar nicht mehr so lange studieren. Und äh, ich habe halt auch schon die Berufserfahrung. Das heißt, die kann ich mit einsetzen. Und äh, ich möchte auch ähm, das, was ich alles studiert habe, irgendwo auch nochmal wieder anwenden können. Und deswegen ist das eine gute Wahl gewesen für mich. Wie haben Sie sich konkreter über den Studiengang und die Studienvoraussetzungen informiert? Ich habe ein äh, Beratungstermin wahrgenommen bei Frau Huck, also das ist für den da hier in, an der TU, die, die sich verantwortlich zeigt für den Bereich E-Technik IT und da haben wir ganz viele Details dazu besprochen, was von meinem Studiengang übernommen werden kann, wie das Ganze abläuft und das war eigentlich so meine Hauptansprechpartnerin. Welche Erwartungen hatten Sie an das Studium? Dass mir nochmal, da ich ja selbst relativ viel Erfahrung schon hatte als Dozent, nochmal einen gewissen theoretischen Hintergrund gegeben wird, dass ich sagen kann, ah, okay, das kommt da und daher, so baut man Unterricht sauber strukturiert auf. Natürlich habe ich das alles gemacht, aber ich habe es halt sofort als Praxis gemacht, da noch meinen theoretischen Hintergrund, die Hinterfütterung zu haben. Das war so mein Hauptinteresse daran. Was hat Ihnen dabei geholfen, sich an der TU Berlin einzufinden? Da muss ich sagen, habe ich nicht so viel genutzt, was ich eigentlich hätte machen sollen. Also ich bin, ich habe da äh, mich sehr an meine Kommilitonen gehalten. Einige meiner Kommilitonen haben ja auch schon studiert. Die kennen das komplette System über wo man was nachgucken muss und so. Und da war ich am Anfang sehr verwirrt und sehr verloren. Da haben die mir geholfen. Ich habe aber keine anderen ähm, Hilfen so wahrgenommen, was jetzt rückblickend ich wahrscheinlich hätte machen können. Hatten Sie ein Aha-Erlebnis im Studium, das Sie für den Unterricht mitnehmen? Würde ich sagen, ja, aber ich würde nicht ein großes Aha-Erlebnis, sondern viele kleine Bausteine, die sich bei mir zusammengesetzt haben, wo ich dann sagen würde, ja, ah, okay, wenn man das macht und das macht, da macht man eine Einführungsphase, äh, da benutze ich diese Methode. Das habe ich alles irgendwo schon teilweise gemacht, teilweise nicht gemacht, aber nicht von vorne nach hinten durchgearbeitet, strukturiert, dass es quasi einfließender Unterricht wird. Insofern, ja, also, das sind neue Sachen, die ich noch nicht so gemacht habe und die mir da unheimlich helfen. Welchen Tipp würden Sie Studieninteressierten für den Anfang des Studiums geben? Wenn man an die TU neu kommt und das nicht kennt, das war ja meine Größ mein größtes Hindernis, sich selbst zu organisieren und auch die Hilfe, die einem angeboten wird, Studienberatung und so, äh, wahrzunehmen, um dann einfach von vorne nach hinten strukturiert dieses Studium in den vorgegebenen Semestern durcharbeiten zu können.